Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viel Raum in Ihrem Gehirn es einnimmt, wenn Sie sich über einen Partner ärgern? Oder wenn Sie sich über ihn freuen, wie viel Gehirnmasse das besetzt? Fühlt es sich nicht so an, als müsste ein dummer Satz des Partners weniger Platz im Gehirn einnehmen, als die Erkenntnis, dass Ihr Partner Ihnen untreu war? Wir haben alle den subjektiven Eindruck, dass der Moment, als der Partner den Wunsch geäußert hat, Lass uns zusammenziehen, einen weit größeren Teil des Gehirns beansprucht hat als die nette Geste mit dem Kaffee ans Bett. Tatsächlich sind die Anzahl der Neuronen, die aktiviert werden, wenn wir uns ärgern oder freuen, recht unabhängig von der Größe des Anlasses. Auch wenn es uns unlogisch erscheint, ist nach allen Erkenntnissen der Wissenschaft unser Gefühl der Freude oder des Ärgers nicht proportional zum Anlass. Nur in unserer Vorstellung kommt es uns so vor, dass der Ärger über ein großes Vergehen tausendmal größer sein würde, als der Ärger über eine Nichtigkeit. Tatsächlich ist unser Gefühl von Ärger oder Freude nur ganz wenig abhängig von der Wichtigkeit des Anlasses. Es ist nicht so, dass ein Kaffee ans Bett gebracht nur 10 Neuronen aktiviert und ein Heiratsantrag 1000, um irgendwelche Zahlen zu nennen. Tatsächlich kann man am Computer Computerscan erkennen, dass man gerade ein positives Gefühl hat. Aber nicht, ob der Anlass alltäglich oder etwas ganz Besonderes ist. Ja, ich weiß, Sie denken Unsinn. Wenn mein Partner endlich bereit wäre, eine Familie zu gründen, dann würde ich das tausendmal toller finden, als die alltägliche nette Geste, die ich von ihm bekomme. Egal wie das mit den Neuronen ist. Ich kann verstehen, dass Sie das so sehen, weil Sie Wichtigkeit mit Freude gleichsetzen. Natürlich gibt es sehr wichtige Anlässe zur Freude und nebensächliche, alltägliche, kleine Freuden. Aber unser Empfinden hält sich nicht an dieser Abstufung. Warum erwähne ich dieses Thema? Wenn Sie davon überzeugt sind, die Freude, wenn mein Partner meinen ganz großen Wunsch erfüllen wird, wird tausendmal größer sein als meine Freude über die kleine Geste im Alltag, dann werden Sie nur auf diesen großen Hauptgewinn starren und glauben, die kleinen Alltagsgewinne sind nicht wert aufzuheben. Denn wenn ich mal den Hauptgewinn erreicht habe, brauche ich nicht all die kleinen Münzen auf meinem täglichen Weg aufzusammeln. Und nach all dem, was ich bereits gesagt habe, wäre das ein großer Fehler. Denn der Unterschied zwischen einer großen oder kleinen Freude ist sehr gering. Und deshalb tausendmal gefreut ist weit mehr Freude im Leben als einmal gefreut, auch wenn Sie die einmalige Freude riesig nennen. Wie Sie reich an Freude werden können in Ihrer Partnerschaft, erfahren Sie beim Einmal-Eins der Liebe auf bei der internetseite couplecoaching.de